In diesem Berufstutorial erkläre ich die Blutzuckermessung am Patienten. Hierzu benötigt man Handschuhe, ein Hautdesinfektionsmittel, das Blutzuckermessgerät und die dazugehörigen Teststreifen, eine Stechhilfe mit einer sterilen Lanzette, Tupfer und einen Abwurf zur fachgerechten Entsorgung der Lanzette. Jetzt bitte ich den Patienten um einen seiner Finger. Hierbei ist zu beachten, dass die Messung wenn möglich nicht an Daumen und Zeigefinger durchgeführt werden soll, da man diese Finger im Alltag ständig zum Greifen braucht. Zuerst wird desinfiziert. Bis die Einwirkzeit vergangen ist, bereite ich die benötigten Materialien vor. Der Teststreifen wird in das Messgerät eingeführt. Hierbei ist es wichtig, die Kodierung der Teststreifen und die Kodierung des Geräts auf Übereinstimmung zu prüfen. Um die Messung möglichst schmerzarm zu gestalten, wird nicht in die Fingerkuppe, sondern an der Seite der Fingerbeere eingestochen. Der erste Bluttropfen wird nicht zur Messung genutzt, da er Gewebsstücke und Gewebsflüssigkeit enthalten kann, die den Wert verfälschen. Auch zu starkes Quetschen des Fingers kann zu falschen Messwerten führen. Für eine korrekte Messung ist es wichtig, genügend Blut auf dem Teststreifen aufzutragen. Innerhalb kürzester Zeit erhält man das Ergebnis. 108 mg pro Deziliter. Dieser Wert liegt im Normbereich und sollte zeitnah in der Patientenkurve dokumentiert werden. Zuletzt werden die Materialien entsorgt. Um sich nicht an der gebrauchten Lanzette zu verletzen, ist ein spezieller Kanülenabwurf unerlässlich.